Aft auf Vormarsch! Neue Umfrage schockiert. Da reiben sich die Spitzenkandidaten der Union und Sozialdemokraten verdutzt die Augen, im Schatten des Kampfes um das Bundeskanzleramt schob sich die Aft weit nach vorne und erreichte mit 10 Prozent wieder einen zweistelligen Wert. Somit könnten laut aktueller Umfrage CDU-CSU, 38, minus 1, die FDP, 9, plus 1, sowie SPD, 22, minus 2, die Linke, 9, plus 0, und die Grünen, 8, plus 0, keine Regierung bilden. Einzig eine große Koalition wäre denkbar. Wird aber von der SPD konsequent abgelehnt. Doch nur sie könnte eine Aft in Regierungskreisen verhindern. Niemand hätte nach dem Rückgang der Flüchtlingswellen mit so viel Zustimmung für die Partei erwartet, schon gar nicht CDU und SPD. Jetzt könnte es nochmal eng werden. Würde sich dieser Trend auch in vier Wochen bestätigen, Winkende haft viel Macht und Geld, wie der Berliner Kurier berichtet. So würde Gauland, derzeit im Brandenburgischen Landtag in Postam aktiv, in den Bundestag vorrücken und bei Debatten auf Bundeskanzlerin Angela Merkel antworten. Zudem könnte die Partei mit 70 Abgeordneten, wichtigen Ämtern im Vorsitz von Bundestagsausschüssen und etlichen Millionen aus der Wahlkampfkostenerstattung rechnen. Mit der AfD ist so mitzurechnen, sofern sie es tatsächlich in den Bundestag schaffen sollten. Friedlich wird es dann mit Sicherheit nicht ablaufen, wie am Freitag im Mainz im Landesparlament von Rheinland-Pfalz. Nachdem die Haft lautstark stänkerte, gab es Ordnungsrufe und Rügen.